Eriksons Modell der psychosozialen Entwicklung Erste Phase Urvertrauen versus Urmisstrauen Nach Ericsson wird in der ersten Phase der psychosozialen Entwicklung die Grundlage für das Urvertrauen des Kindes gelegt. Wird diese Krise erfolgreich bewältigt, kann das Kind später gut Beziehungen zu anderen Menschen eingehen und verfügt außerdem über die Gewissheit, dass ihm geholfen wird, was wiederum das Selbstbewusstsein stärkt. Schauen wir uns nun mal die Phase an einem konkreten Fall an. Das ist Erik. Er ist gerade sechs Monate alt und Erik weint sehr viel. Das ist Eriks Mutter. Sie ist ganz schön gestresst, weil Erik so viel weint. Sie sucht den Rat bei ihrer Oma. Das ist Eriks Oma. Sie erzählt, dass man Kinder früher, wenn sie sehr weinerlich waren, auf den Balkon gestellt hat. Dort sollten sie sich dann ausweinen, um sich zu beruhigen und die Lungen zu trainieren. Eriks Mutter überlegt, ob sie dem Rat folgen soll. Wie würdest du handeln? Agiert die Mutter von Erik mit Feinfühligkeit und reagiert angemessen auf seine Bedürfnisse, wird er lernen, dass seine primären Bezugspersonen vertrauen kann, dass sie ihm helfen, wenn er Bedürfnisse äußert. Mit diesem Vertrauen ist er dann auch in der Lage, seine Umwelt zu explorieren, was wiederum neue Entwicklungsschritte zulässt. Dass manche Kinder weinerlicher als andere sind, stellt zunächst kein Problem dar. Sozialpädagogisch wäre es ratsam, die Ursachen des häufigen Weins zu erkunden und der Mutter den Rücken zu stärken. Was kann sie tun, damit es ihr selber besser geht?